Individuelle Datenbankvorlagen kann man als sogenannten Vorlagensatz speichern. Wie kann ich andere Vorlagensätze in meinen Kurs importieren? Ich lege eine neue Datenbank an, vergebe einen Namen und klicke auf Speichern. Ich gehe auf Vorlagensätze, gehe zu dem Punkt Import aus ZIP-Datei, wähle meine ZIP-Datei aus und ziehe sie in das Feld. Ich gehe aus Inhalt aus anderem Kurs kopieren und gehe auf Weiter. Das war's schon.